Hi, ich bin Debs und ich brauche eure Hilfe. Das ist mein Handbike. Naja, es war mein Handbike. Aber fangen wir mal von vorne an. Von der Krankenkasse habe ich einen manuellen Rollstuhl mit Zusatzantrieb. Oder gehen wir sogar noch weiter zurück. Ich war mal leidenschaftliche Radfahrerin, bis das eben nicht mehr ging. Aus physiologischen und gesundheitlichen Gründen ist reiner Handbetrieb keine Möglichkeit. Aber die mangelnde Autonomie und die Passivität der reinen elektrischen Fortbewegung haben mich irgendwann in die Verzweiflung getrieben. Und sogar richtig depressiv gemacht. Also habe ich eine ganze Menge Geld in die Hand genommen wahrscheinlich sogar mehr als ich habe, und mir ein gebrauchtes, wenn auch sehr altes Handbike mit dazu passendem Rollstuhl, der genauso alt ist, organisiert. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Glück und Freude, aber vor allem Freiheit, das bedeutet hat. Ich konnte sogar endlich wieder mit meinem Hund querfeldein unterwegs sein, statt immer nur auf befestigten Wegen bleiben zu müssen. Ich meine, was für ein Hundeleben! Jetzt waren Rollstuhl und Handbike allerdings schon 15 Jahre alt, als ich sie gekauft und wieder fit gemacht habe. Und vor einigen Wochen kam dann das, was kommen musste. Der Rahmen des Rollstuhls ist gebrochen und hat dabei gleich noch ein Stück des Handbikes mitgenommen. Ich habe tagelang geweint und war heartbroken, weil ich die Selbstständigkeit und die Selbstsicherheit in meinem Leben nicht mehr missen will. Die Krankenkasse zahlt aus vielerlei Gründen weder das Handbike noch den dazu passenden Rollstuhl. Eine erneute Anschaffung kann ich mir nicht leisten. Nicht mal eines gebrauchten Handbike-Rollstuhlsets. Und da kommt ihr ins Spiel. Mein Traum wäre, alles neu anzuschaffen, damit ich in einem Jahr nicht wieder in der gleichen Situation bin. Das Handbike kostet ungefähr 7.500 Euro, ein robuster Handbike-tauglicher Rollstuhl ungefähr 6.500 Euro, das heißt ich als Privatperson müsste ungefähr 14.000 Euro aufbringen. Allein ist das nicht zu bewältigen. Wenn du die Möglichkeit hast, mich mit einer Spende in meinem Rückgewinn von autonummer Fortbewegung zu unterstützen. Wäre ich dir unendlich dankbar, wenn du mir dabei hilfst, die Summe zusammenzubekommen. Ich danke dir.